Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Kommen Wir spielen weiterhin Black Ops 3. Die Story... geht super bis jetzt. Okay, ich brauche zwei Kugeln, um durch die Scheibe zu kommen und danach nur noch eine, um ihn zu töten. Da links war noch einer unterwegs. Naja, ah da ist er ja. Ich habe jetzt nur doppelt geschossen, weil ich dem keinen Headshot geben kann, deswegen... Äh, ...dass der sicher tot ist. Aber die Waffe macht so viel Damage. Ich gehe mal hoch. Vorsichtig. Ich brauche die Fähigkeit gar nicht, dass ich äh, alles äh, mitnehmen kann. Eigentlich. Ich fand es nur cool, dass es die aus Fähigkeit gibt... Wobei, ich finde eigentlich, das müsste ein Basic-Feature sein und keine Fähigkeit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch das... Das finde ich echt cool. Ich habe es noch nicht so im Griff, aber ich finde es cool. Warte mal kurz. Komme ich aufs Dach? Nein. Okay, das haben sie abgeregelt. Alles klar, das macht Sinn. Das finde ich auch okay, dass es abgeriegelt ist. Okay, da haben sie extra Solarpanels gemacht, dass es sinnvoll abgeriegelt ist. Das ist so cool. Es ist sinnvoll verpackt halt, ja. Wir wollen diese ASP nicht anlocken. Wir sollten rauf auf die Dächer. Da sehen wir besser, womit wir es zu tun haben. Okay. Achso, da drüben. Hui! Oh, ich finde es voll geil. Ich weiß, nicht, irgendwie am Anfang fand ich so, ja, das ist irgendwie lame, aber es macht echt Spaß. Die da unten. Ich gebe dir von oben Deckung. Ah, fuck. Ist mir schon klar, dass sie checken, dass es abgeht, aber die finden mich, glaube ich, nicht. Dafür kriegt meine Sniper gerade ein hartes Level up danach. Der Totenkopf rechts bedeutet, dass mich ein Sniper im Visier hat oder sowas. Oder stand auf jeden Fall im Menü drin. Nice. Sonst noch jemand? Da unten ist noch einer. Ah, ich kann hier nicht... Zielen doch jetzt perfekt. Da unten ist noch einer. Ach, der oh. ist hinter den Dächern. Jetzt nicht mehr. Die sind schon dumm wie Brot. Hm? Habe ich da? Ist eine Drohne. Die Fähigkeit ist echt Gold wert. Seht direkt voraus. Schnell ausscheiden. Scheiße, hier wird's heiß. Sie haben uns. Schalt sie alle aus. Sie haben uns entdeckt. Ach. Ich wäre doch lieber auf die Sniper geblieben. Auf der Sniper geblieben, sorry. Ich weiß nicht, wann ich mir so schlimmes Deutsch angewöhnt habe. Teilweise kommt das echt raus. Eigentlich hasse ich jetzt alles, was nicht... Ist. Also ich, ich bin extrem überkorrekt bei mir, aber teilweise bei Sprache ist es einfach irgendwie. Teilweise lasse ich es echt hängen. So, leck mich. Ascheloch. Wenn ich wenn ich mal Ascheloch sage, ist das okay. Das ist aus Spaß. Ich sag halt die ganze Zeit, es sind Arschlochs. Hä, hey, was schießt da auf mich? Ach, hinter mir. Okay. Ja, okay, das war dumm. Ich hatte nicht erwartet, dass die hinter mich kommen jetzt. <lacht> oh nein, nicht alles nochmal. Scheiße. Die reinste Immortals-Tagung da unten. Sachte, warte, bis niemand ich gebe dir von oben Deckung. Ist mir egal, ich töte einfach alles jetzt. Jetzt holen wir das. Ich meine, die suchen mich, ja. Ja, ist okay, ich, ich töte die alle. Ich werde, jetzt war ich zu greedy, aber ist okay. Äh, zu, zu gierig. Ach komm, du Drecksdrohne. <lacht> Okay, der war sauber. Der war echt nicht schlecht. Ach, der kannst du mehr. Ups. Stimmt, das bedeutet der verbindet. Der war zu weit unten. Nachladen, nachladen, nach, nach. Ich muss hier weg. Ja, ich hätte auf meine Zweitgranate wechseln. So. Äh, meine Zweitwaffe. Jetzt zum im Nachhinein merke ich es. Okay. Das Problem ist, ich wurde zu ungeduldig, weil ich es mich ankackt, das nochmal zu machen. Die ja. Ich geb' dir von oben Deckung. Alles klar. Sie gehen wieder in Position. Aber tut's mir leid, dann machen wir das halt nochmal. Ein bisschen ruhiger vielleicht. Ja, wer hat mich jetzt gesehen? Haben uns Weg hier. Niemand hat mich gesehen. Ach, ich komme da nicht hoch. Scheiße. Oder ich wäre da hochgekommen, wenn es Gameplay nicht wäre. Sagen wir es so. Alles ob die haben Ja, okay. Es macht Sinn, dass die am Bambus abprallt, aber das war gelähmt. Ähm. Wo? Die werden wenigstens markiert, das ist ganz sauber eigentlich. Hinter mir, hinter mir. Fucking Maschine. Ja, sucht ihr mal ein paar Kollegen. Wo ist jetzt da hin? Ach, der ist wieder hoch. Okay. Kriege ich denn von hier? Ja, kriege ich wirklich. Das war mal eben ein Super Soldier. Ach, der war richtig gut. Ich kann jetzt sagen, was ihr wollt, aber der war gut. Ach, das ist Hendrix. Ups, den soll ich gleich nicht geben. Schon wieder Hendrix. Okay, ich brauche unbedingt Muni kurz. Und dann lassen wir doch mal unsere Drohnen los. Ja, das ist echt schwer hinterm Pfosten zu kriegen. Uh, aber ich glaube, ich habe es jetzt nun gleich. Kurz hier hochgehen, mal schauen. Ist sauber. Okay, wir haben keine Kampfmusik mehr. Ja, ich habe jetzt Kopfhörer nicht. Ich höre das jetzt viel besser, das ist zwar so angenehm. Sind nicht die besten. Also Sound ist nicht gut und sie machen irgendwann in den Ohren weh, aber es ist okay. Ich komme nicht fahren. Fettes MG dabei, easy. Willst du es wirklich nicht ablassen? Auf gar keinen Fall, Hendrix. Wir freuen ja, in Singapur nicht ohne sie. Die soll der Unterschlupf ist kompromittiert. Ist mir egal, wir holen dich ich zurück. Ja, ja was ist? Nur zu wissen, dass du noch munter bist. Hast du Taylors Funkspruch gehört? Er hat euch kontaktiert. Was hat er gesagt? Was hat Taylor euch erzählt? Hm. Sie kommen. Kommunikation ist wieder abgebrochen. Nein, das ist was anderes. Das ist persönlich. In der geschworen. Ihr habt eure Mauern errichtet, um die Schwachen und Kranken einzupferchen. Ihr habt sie zurückgelassen. Sie vergessen. Und heute verüben die Kinder der Apokalypse. Ihre Vergeltung gegen all jene, die ihnen tatenlos beim Sterben zugesehen haben. Daran seid ihr selbst schuld. Gojolan? Wie? Ich habe ihr Zugriff auf unsere Kommunikationsprotokolle gegeben. Taylor, was willst du? Was genau suchst du? Die Entscheidung, die Verantwortung, ruht immer auf den Schultern eines Einzelnen. Und den werde ich finden. Wieso? Okay. Muss, wie tief dieser Kaninchenbau ist. Für den Moment dachte ich jetzt, es ist Kane, die einfach so, ja eigentlich wollte ich euch nur hierher locken. Uns den Weil es hat sehr ähnlich geklungen. Zumindest sehr ähnlich, die Synchro-Stimme, wenn nicht sogar gleich. Ich muss sie da oben loswerden. Oh, ja. Weg, alter, sind das viele Sniper? Ach komm, in die Nüsse hättest du mir schießen können, Kollege. Zu Glück bin ich so ein Multitalent: Scharfschütze, Sturmer, alles. Als COD-Soldat ist man einfach immer alles. Ach komm, haben wir es langsam? Danke. Eigentlich sollte ich hier meine Sniper mehr benutzen, weil ich kann die nie mehr leveln sonst und ich will nicht die ganze Zeit mit der Sniper rumlaufen nachher. Los meine Drohnen! Ach, hinter mir? Ach komm. Ach komm! Ich helfe dir ja. Ah, ich kann nicht voll drehen ist so. Stimmt, der ist recht beschränkt, wenn ich am Boden liege. Bei mir sammeln und zum Unterschlupf Wo bist du? Halt. Was ist das für ein Nix. ASP in Deckung. Ablenken. Ich, ich brauche einen Raketenwerfer. Ich weiß, da waren Raketenwerfer gerade eben noch. Ich wollte ihn noch mitnehmen und dachte, nö, das lohnt sich nicht. Verteidigungssystem geht wieder online. Ja, das ist schon klar. Da ist noch einer. Wir können die ASP nicht aufhalten, solange die Verteidigung aktiv ist. Risk mit dem Lakkenwerfer, solange die Verteidigung inaktiv ist. Das sollte es verlangsamen. Immer weiter. Schnell, schnell, schnell. Ach, da weiß ich jetzt gerade auch nix. Hä? Drei Schüsse haben das letzte Mal getötet. Jetzt brauche ich vier und es lebt noch. Nix. Schnell, schnell, schnell. Ja okay, das braucht wirklich mehr Damage als vorhin. Weil vorhin braucht es drei. In Sein Bein. Ich muss mich kurz heilen. Ich glaube, das war's. Der sieht ziemlich erledigt aus. Okay. Kommunikation kompromittiert. Wir haben keine Ahnung, wer zuhört. Ich habe keinen, wo ich hin muss. Hier doch? Ne, das ist ein Klo. Er ist hier hoch. Ah, hier, hier geht's raus. So, ich wollte es mal ausprobieren. Für Recherchezwecke natürlich. Ich als Obson Super Soldier drei Raketen überlegt. Vier Raketen. Ohne Probleme. Ich halte jetzt einfach meine 75er Munition drauf. Ist mir so egal. Das ist Hendrix hier, ne? Hendrix, du stehst in der Granate. Ich weiß ja, du bist unverwundbar, aber bitte. Ein bisschen auf die Granaten hätte er reagieren können. Fände ich jetzt nur legitim eigentlich. Okay, meine Drohnen sind wieder ready. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass mein Controller gelb aufleuchtet. wenn. Ich, wahrscheinlich habe ich es schon beim Mal bemerkt, ne? Das kommt mir irgendwie bisher bekannt vor. Okay, die Waffe braucht ewig zum Nachladen. Also ob dieser Super Soldier immun ist gegen alle Sprengsätze, weißt du? Ist halt legitim. Ach fuck, fuck, fuck, fuck. Die können wir ja zerstören mit, Panz mit äh, unseren Kugeln. Naja, da fängt dann zu rauchen, der geht kaputt. Ich muss hier mal weg. <lacht> ich habe kurz meine Drohnen losgeschickt, dass sie was töten. In Zwischenzeit kann ich nachladen. Ich mag das Echo, das die Waffe gibt, irgendwie sehr. Irgendwie finde ich das sehr cool. Das sind gar nicht viele. Das schaffen wir. Hallo. Da war eine Drohne, ne? Fuck. Das war's dann wohl. Such einen Transport für die Extraktion, Hendricks. Du verarschst mich, oder? Sie ist tot. Es gibt noch eine Chance. Hey, hörst du mich? Sie ist tot. Akzeptier's. Nibals. ihr angetan sie wird nicht mehr mit euch reden jetzt ist sie einfach still okay ja ich bin es auch still aber sie ist nicht tot ich hätte nicht gesagt sie ist tot eure freundin was hast du ihr angetan sie wird nicht Ich weiß, theoretisch kann ich auch so einen Sprung machen, aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie. War das? Nein. Nein. Cool. Nein, falsche... Okay. wollte ich die Roboter Explosionsfähigkeit haben. Weil die spart extrem Kugeln hier drin. Eure sie ja, ja, laber du nur. Bis ich dir eine Kugel und den Kopf jag, wenn ich nach 10 Mal dann durchkomme. Ich bin ja der Super Agent der Firma, das wissen wir ja alle. Kann ich den. Ja. Nice. In späteren Leveln ist die echt praktisch. Ah, ich sehe hier nicht, wie viele Level ich habe. Ich wollte gerade gucken, wie viele Level wir noch haben. Äh, weil so viele Roboter rumlaufen. Auch keine Mund. Habe ich den falschen gesprengt? Scheiße. Ja, als ob. Aber bist du auf die Seite gesprungen? Echt cool. So. Da muss ich hier nicht hoch. Ich wetz. Okay, ich muss hoch. Bleib, wo du bist, Hendrix. Es ist noch nicht vorbei. Lebt noch? Wow. Alter. Musste das sein? Ja, wahrscheinlich muss das sein. Hast du was zu sagen, Hendrix? Ich sehe... ziemlich viel Blut an dir. Nice, wir haben sie noch gerettet. War irgendwie klar, dass sie nicht tot ist, weil das war ja zu einfach gewesen für den Plot. Okay, ganz viele Sachen, die wir freigekriegt haben. Wenn der Waffe ist einfach mal drei Level hoch oder sowas. Nice, cool. Sie ist stark. Mit der Medizin wird sie in ein paar Stunden wieder auf den Beinen sein. Die Narben brauchen länger zum Verheilen. Okay, die ist auch geil. Immortal gefühlt gewisser. Ja, ja, ich komme damit schon klar. Nein, die Maske vergeben nicht. Ja, wir machen gleich die Story, keine Sorge. Ich mache zu sich fertig. Ich lass mal Wir reden. Geheime Daten weitergegeben. Anandera, unsere Feinde wussten, wann und wo sie zuschlagen mussten. Sie haben der CIA das Singapur-Desaster zugeschoben. Ihre Handlungen haben das ganze WA gefährdet. Also ja, ich komme damit klar. Darauf kannst du Gift nehmen. Okay, jetzt haben Sie's. Ja, ich mache nur kurz meine Waffen, weil äh, hier Platz und so. Okay. Wobei, das ist schon cool. Wie weit sind wir? Ich will nur kurz gucken. Okay, wir haben noch fünf Missionen vor uns. Also das ist die, in die wir gehen, weil Einzelpunkte 0 Und los geht's. Ich habe keine Maske auf, was soll denn das? Oh, ich will eine Maske auf haben. die sieht cool aus. Ja, wir gucken kurz, was uns nächstes Mal erwartet. Vielleicht fange wir noch ein bisschen an, sogar. Unsere DNI-Verschlüsselung ist nicht mehr sicher. Jeder Kontakt mit dem WA könnte die Operation der Alliierten noch mehr gefährden. Ab jetzt wird der Stecker gezogen. Wir sind auf uns gestellt. Wir wissen, dass Taylor nach Überlebenden des Geheimprojekts sucht. Sebastian Krüger ist abgetaucht. Verbleib unbekannt. Dr. Salim hingegen ist am Leben und zwar in Kairo. Unsere Freunde der ägyptischen Armee haben ihn in der Ramses-Station. Einer der wenigen Orte, die nicht in NRC-Hand sind. Okay. Hey. Bist du noch da? Ja, ich war. Nur ganz kurz weggetreten. Ist eine gute Idee. Wir haben eine schlechte Lage gegen eine andere getauscht. Ja. Zum Glück habe nicht nur ich ein DJW. Wir kämpfen mal verlorenen Posten. Taylors Daten helfen dem NRC beim Anvisieren strategischer Schwachpunkte der ägyptischen Militärverteidigung. Sie machen schnell Bodengut. Zivile Verluste sind hoch. Kairo steht kurz vor dem Wieso laufe lauf' ich zu langsam? Hoffentlich redet dieser Dr. bald und verrät uns etwas Hilfreiches. Das wird er. Man versteckt sich nicht in Kairo, außer man möchte dringend vor etwas fliehen. Das ist ja voll mühsam. Ich wollte nur kurz gucken, ob es da hinten was gibt. Wir haben euch erwartet. Wir haben den Gefangenen. Danke für die Hilfe. Okay. Das ja gar nicht existieren. Schön, dich zu sehen, Khalil. Wir hatten auf Verstärkungen gehofft. Drohnen, Roboter, Munition. Irgendwas. Zuerst Munition vielleicht? Die Ressourcen des Winslow-Abkommens sind infolge des Geheimnisverrats überfordert, aber wir haben größere Probleme. Der Gefangene hat vielleicht Informationen über die Männer hinter den jüngsten NRC-Angriffen. Wenn wir sie fassen können, können wir eurer Armee mehr Unterstützung bieten. Direkter ausgedrückt ist die Lage für uns alle beschissen. Ja. Ihr braucht Hilfe? Stellt euch an. Zum Glück konnten wir Dr. Salim vor dem NRC-Angriff festnehmen. Seid gewarnt. Wir können seine Sicherheit nicht viel länger garantieren. Keine Angst. Ich brauche ihn nicht lange. Unsere Ausrüstung ist zu schwach für die NPC roboter Deine Einsatzstärke. Weniger als 1000 Mann. Ein Dutzend Panzerfahrzeuge und eine Vitol-Staffel. Wichtige Vorräte sind knapp. Wie haltet ihr das nur durch? Bedankt euch bei Raul Menendez. Was? Raul Menendez war ein selbstherrlicher Heuchler. Der dachte, er könne die Welt verbessern, indem er alles zerstört. Seit den Angriffen von 25 bilden die Nationen des Winslow-Abkommens ein Drohnenabwehrbündnis. Das war ja Black Ops 2, ne? Menendez. Oder? Gutes Nachher-Nachricht. Nach ich die bin der ziemlich sicher, das war Black Ops 2. Die drohnen schützen alle wichtigen militärischen, zivilen und industriellen Ziele der Verbündeten. Die Dead sind der Grund, warum wir noch hier sind. Kann sein, nur das ist nicht Menendez verdienst. Der Penner hat bekommen, was er verdient. Wie geil. Wie geil. Also das ist äh, übergreifend ist, finde ich voll geil. Klar, wir sind im Black Ops-Universum so gesehen. Wir richten eine temporäre Überwachung ein. Ein Zugang zum wa kommando fehlt, aber ihr könnt unsere Systeme nutzen. Der Doktor befindet sich in unseren Verhörräumen. Hier. Ach, sorry. Danke für die Unterstützung, Lieutenant. Danke. Okay, wir finden nächstes Mal raus, was abgeht. Ich muss kurz auf Klo und die Folge ist eh schon über 30 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian. Alles Gute mit Zucker. Cheerio!